Kurz erklärt, E-Mail. E-Mail bedeutet übersetzt so viel wie elektronischer Brief. Wie bei einem herkömmlichen Brief lässt der Sender dem Empfänger eine Textnachricht zukommen. Zusätzlich kann der Versender Dateien, Bilder oder Dokumente anhängen. Statt einer Postanschrift hat man eine eigene E-Mail-Adresse mit dazugehörigem Postfach. Diese Adresse kann man selbst wählen und bei diversen Anbietern erstellen. Der Versand einer E-Mail erfolgt nahezu unmittelbar und ist in der Regel kostenlos. Das macht die E-Mail zu einem der wichtigsten Kommunikationsmittel der heutigen Zeit.